Hey Leute, hier ist Tizan von Big. Gemeinsam mit Coinbase veranstalten wir den Coinbase Crypto Clash, in dem ihr mit uns und anderen Promis um 20.000 Euro in Bitcoin spielen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, euch als Einzelspieler über die Go Big League Leaderboards zu qualifizieren oder als Team in eines der vier Qualifier Cups. Wenn ihr euch als Team bei einem der Qualifier anmeldet, erhält jeder Spieler automatisch 10 Euro in Bitcoin auf sein Coinbase-Konto gut beschrieben. Die aktivsten league spieler werden in 16 Teams mit uns und anderen Promis am Turnier teilnehmen. Insgesamt werden hier 4000 Euro in Bitcoin ausgeschüttet. Die Teams werden einige Tage vor dem Crypto Clash-Finale live im Stream ausgelost. Übrigens, falls ihr noch nicht bei Coinbase registriert seid, erhaltet ihr unter diesem Link 10 Euro in Bitcoin auf euer Coinbase-Konto gutgeschrieben. Wir sehen uns beim Crypto Clash-Finale am 9.11.